Endlich, nach all den Jahren des Wartens, bist du tatsächlich hier. Ah. Oh. Au! Wofür zum Donner war das denn? Es war irrsinnig unverantwortlich und riskant von dir, das Portal wieder zu aktivieren. Hast du meine Warnungen nicht gelesen? Warnungen, Sparnungen! Du könntest ruhig mal Danke sagen dafür, dass ich dich aus deiner Science-Fiction-Kompletten-Dimension gerettet habe. Danke? Ich soll mich bei dir bedanken nach allem, was du mir vor 30 Jahren angetan hast? Was?